Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich erfülle wieder einen Zuschauerwunsch und bei vielen Rezepten benötigt man ja Vanilleschoten oder Vanilleextrakt. Dies kann mitunter ein teures Vergnügen werden und ich zeige euch daher heute, wie ihr es günstig selber machen könnt. Weitere Spartipps findet ihr in meinem E-Book Am Ende des Monats ist endlich noch Geld da, was ich euch wie dieses Rezept unter diesem Video verlinke. So, ich habe hier Vanilleschoten. Die besorge ich immer bei Mada Vanilla, auch das verlinke ich euch unter diesem Video. Ich persönlich finde, dass das wirklich die beste Qualität ist. Die sind richtig weich und saftig. Sowas was Teiles habe ich woanders noch nicht gesehen. Und dann habe ich jetzt hier Wodka. Ihr könnt auch jeden anderen Alkohol nehmen. Wichtig ist, dass er mindestens 37 bis 40 Prozent Alkohol hat. Meiner hat jetzt hier 37,5. Und es muss kein guter sein. Ihr könnt wirklich 0,815 hier nehmen und ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit Wodka gemacht, weil es dann irgendwann wirklich verfliegt der Eigengeschmack und ihr wirklich nur noch die Vanille rausschmeckt. Hier könnt ihr das sehen. Ich habe jetzt hier zwei Vanilleschoten genommen und schaut mal, die sind richtig biegsam noch. Ich habe das einmal schon gehabt oder mehrfach sogar da habe ich diese Zweiersets im Supermarkt gekauft und die waren steinhart. Das macht wirklich keinen Spaß. Also probiert das mal unbedingt aus. So und die schneide ich jetzt ein. Diesen Schritt könnt ihr weglassen, wenn ihr sowieso gerade backt und vielleicht ein, zwei Vanilleschoten braucht. Ich nehme das jetzt einfach nur zur Demonstration. Die beiden packt ihr jetzt in dieses Glas hinein und jedes Mal, wenn ihr wieder Vanilleschoten habt, die jetzt vielleicht nicht im Milch aufkocht, sondern wirklich nur das Markt braucht, Kratzt das aus und packt es wieder in die Flasche, so viel ihr wollt. Ich schüttel das jetzt gerade ein bisschen und ihr könnt ja erkennen, da passiert noch nicht viel, das ändert sich aber. Und zwar dauert es insgesamt bis es wirklich reif ist, so circa zwei Monate, vielleicht eher drei Monate, dann könnt ihr diese Flüssigkeit dann verwenden. Das zeige ich euch gleich noch mal im Verlauf des Videos. Meiner Meinung nach schmeckt aber dieses Vanilleextrakt echt am besten. Wenn die Flüssigkeit länger steht. Also wie bei einem guten Wein, wenn der lange steht, wird das Ergebnis dann auch viel besser. Ich habe bisher das Beste erzielt, als diese Flüssigkeit schon wirklich zwei Jahre alt war. Das ist ja das Tolle, es wird gar nicht schlecht. Stellt es einfach dunkel irgendwo hin, im Vorratsraum oder ähnliches. Es muss auch nicht unbedingt kühl sein, es darf auch ganz normal warm stehen. Und das ist wirklich fantastisch. Ihr könnt hier jetzt schon sehen, die Vanilleschoten haben ein bisschen von dem Wodka verfärbt. Und jedes Mal, wenn ich so eine Vanilleschote hatte, zack, kommt die da rein, ich verschließe das, stelle es wieder zur Seite. Also es ist gar kein Aufwand. Hier könnt ihr sehen, ich zeige euch gleich mal, was beim Schluss rauskommt. Deswegen hat das Video ein bisschen länger gedauert. Ihr habt schon länger danach gefragt, aber mir war es wichtig, dass ich euch das Endergebnis zeige. Guckt einmal, der Wodka hat sich wirklich gut verfärbt. Und hier wieder eine Vanilleschote, die beim Backen übrig geblieben ist, zack kommt sie wieder hinein. Übrigens, mal so nebenbei, wollte ich mich nochmal eben ganz recht herzlich bei meinen Unterstützern bedanken, die solche Videos immer möglich machen, denn ich versuche ja immer meine Qualität zu erhöhen. Und hier möchte ich mich bei Excel und dem weiteren Mitglied bedanken. Ich kann dich immer noch nicht in den Analytics sehen. Bitte melde dich bei mir, damit ich mich wirklich bei dir bedanken kann.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 und hier auch Videos mit abwechslungsreichen, köstlichen Rezepten sehen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So und hier kannst du jetzt auch schon das Endergebnis sehen. Es ist wirklich total einfach und ich bin gespannt, wie es euch gelingt. Lasst mir doch mal eine Info da in den Kommentaren und auf dem Bildschirm seht ihr weitere Videos. Viel Spaß beim Ansehen.